Willkommen zurück, Reisende. Wir sind wieder in Going Medieval. Letztes Mal hatten wir ja einige Probleme, da alle unsere Siedler gestorben sind. Jetzt müssen wir erstmal langsam weitermachen. Und für sorgen, dass sie jetzt im Winter nicht sterben. Wir haben jetzt den Großteil erstmal reingestellt. Und Kirchenbonus uns hier für die Tempel geholt. Ist das jetzt hier eigentlich eine Werkstatt? Ist es nicht. Ein Nähplatz und zwei Werkzeugwandregale. Werkzeugwandregal. Werkzeugwandregal, Wandregal, nee, Platz. Oh. Also da ist schon mal kein Fußboden. So. Aber es hat Wände, führen. Türen, Dach. Oh. Warum ist das dann keine Werkstatt? Oder sieht man das schon wieder nur nicht? Nee, wird nicht blau angezeigt. Der Untergrund. Wir hm, haben doch aber alles. So ein Nähplatz und zwei Wandregale und keine Unterhaltungsstrukturen oder Tempel. Warum wird denn das dann nicht als Raum gezählt? Türen können wir unverschlossen machen. Dann kommen die da schneller durch. Hier ist jetzt auch eine Wand. Also können wir die Tür auch auf unverschlossen stellen. Hier und unser Schneidert. Ah, da kommt da. So, das ist eine Außentür. Hier haben wir noch Türen, die wir unverschlossen machen können, weil dann bremsen die nicht ab, wenn sie durch die Türen müssen. nur ganz schwer halt zu erkennen gucken hat er einen Bonus ja doch Innenbereich Werkstatt also man sieht blau einfach dieses blau hier sehr schlecht dann können wir das ja wieder ausblenden weil dann spaltet die Forschung ein kleines Stück schneller voran Jetzt liegt hier Winterkleidung und keiner zieht sie an, oder was? Ja, verarschen. Kocht eigentlich irgendeiner? Eigentlich nicht Forschung, sondern hier. Ich kann wir wieder umstellen. dass sie ein Mal essen. Ich glaube, das macht die auch ein bisschen glücklicher. Und dann werden wir jetzt ganz langsam Stück für Stück im Winter nur machen. Windelscaravan ist mir super egal. Also, ich, hier ist er, dann ist nicht verboten, wenn sie die wegräumen, gut. Macht der Hund auch direkt? Wunden von Siedlern, warum denn jetzt schon wieder? Unterkühlung. Drei Meter durch den Schnee gegangen ist, oder was? Warum ziehen sie jetzt die Winterkleidung nicht an? Sie doch mal das an. Dann der hier anziehen. Dann warp anziehen. Und der hier anziehen. So, wenn er 10 gemacht hat, das heißt auch, wir haben null. Ach, da, Kacke, das ist Sommerkleidung. Ah, oh, Scheiße. das ist jetzt ja schlecht ja, wir bräuchten eigentlich ein, doch einen zweiten Nähplatz dass irgendein anderer auch noch Hier was herstellen kann. Weil wir brauchen halt unbedingt die Winterkleidung. Vier Stück brauchen wir noch. Taugt die Kappe überhaupt für den Winter? Dann können wir davon einfach nämlich auch zehn herstellen. Ja, da kann er einfach alles benutzen. So, hier ist gleich der zweite Nähplatz fertig. Den stellen wir hier auch mal ein. Sehen und 10 Kappen. Da fehlt noch ein bisschen Fußboden. So. aber die laufen ja trotzdem raus weil sie in den Keller wollen so Und planen wir einfach mal hier in der Nähe so also drei breit machen wir den Turm Machen wir den hier hohl mit Verkalkstein sparen. Oder machen wir den vier breit und ziehen jetzt so eine Wand. Sieht besser aus. Ja, wir bleiben mal so. Wir lassen das erstmal. jetzt die Straße, die wir natürlich nicht sehen, so also aufhört anzeichnen wir können ja mal gucken hier, warte Kunst, welcher waren das? das? guck mal da, zwei Sterne ja krass Wo hat eigentlich irgendeiner? Haben wir nicht ein Lagerfeuer drin platziert? Also er hat einen Esel. Sieben Eisblöcke hat er. Aber die stellen wir ja selber her, da gerade Winter ist. Elstuch solide, das bringt ja mal gar nichts. Vielleicht Winterkleidung. Uh, er hat 103... Ach, wir haben 1000 Kalksteinziegel. Wollen wir vielleicht sein Leder? Woher Nichts zu trinken, ne? Nö. Nee. Wir könnten ja. Das war sechs Gold für Leder. Wir haben aber nichts Sinnvolles, was wir ihm anbieten können. Ein Topf, aber stellt ja gerade auch keiner her. Er kann ja unsere Setzlinge haben. Ja krass, geht ja mal super. Weichensetzling oh. oh, nee. Apfel behalten wir aber, du Ach, Da können wir den wieder nicht anbauen oder so So Ist er überladen, was ist, wenn wir den Esel nehmen Ist er immer überladen, was fliegen die dinge ist ja chronisch überladen. Immer noch. So. Aber halt, wenn wir sein... Ja, dann geht sein Gewicht runter, weil er nichts mehr zum Tragen hat. Ah, ja, dann... Egal, machen wir das einfach so. Ausrichtung zum Eingestinger. Ja, super. Hätten wir lassen können. und jetzt müsste mal der Schnee kurz schmilzen. Damit wir sehen, wo der blöde Weg ist. So, und hier können wir ja. Wir müssen da noch eine Treppe hochbauen. Gucken, wie würden wir die hinsetzen? Vielleicht so. Warte, ist zwei hoch, ne? Ja, aber bis zum Turm reicht's. Vielleicht so? Die Wand hier vorne zwei dick machen. Eine Treppe und da eine Treppe. Dann kommt da ein Stein hin? Da einer? Dann nehmen wir Kalksteinboden? So? Vielleicht erstmal. Hm. Ja, jetzt wäre halt super, wenn wir was sehen würden. Aber warte, hier machen wir am besten, weil die ja immer noch keine Winterkleidung haben. Was denn hier draußen im Schnee? Außen im Schnee, okay. Nehmen wir ganz einfach Holzboden. Hm. Das ist ja ärgerlich jetzt hier. Elf. geht kein Balken. Wie eng könnten wir das denn bauen? Obwohl, warte mal, wenn wir so machen. So. Da jetzt ein Balken zwischen. Uh, das würde sogar gehen. Dann setzen wir hier ein hin. Was? Zwischen zwei Wänden. Noch gemacht? Vielleicht so. Obwohl das ist doof. Cool. Ne. Er kommt weg. So. Wenn wir den Boden nämlich noch weiterziehen. Kommen da Schutzbalken hin. da schon einer ja. ein Dach können wir uns nicht leisten haben keinen Pro aber wir können so machen oh, dann brauchen wir gar keine Stützbalken können die Stützbalken und nimmt da die automatisch weg. Müssen wir selber wegnehmen, gut. Eine Tür. Wir wollen den Stützbalken anwählen. Oh ne, das der der ist aber Nein. Hm. Das ist immer nicht angewählt war. Mach mal halt so und verschwindet er. So ja. Tür, war eine Tür, oder auch nicht. Wenn hm. man uns das mit den Stützbeinen auch sparen können? Kurz entfernen, hm, neu hinsetzen. Tür hin. Und da kommt eine Tür hin. So, Jetzt gucken wir mal nach dem Dach. So. Und so. Nee, geht nicht, da fehlt einer. jetzt ja ah. hier fehlt einer Dann müssen wir halt da noch einen hinsetzen können wir den jetzt setzen müssen da rein wackeln an die Türen so. und dann ein paar Lebenbehälter noch ein, Dann hier so verteilen. Dann sollten wir wohl wahrscheinlich, ups, hier eine Tür einbauen. Also wenn ich das wegreiße, stört es bestimmt wieder was ein. So. können sie hier auch drin arbeiten für den Anfang die haben draußen im Schnee draußen oh der Schnee ist weg oh, und den hier können wir abreißen <lacht> die Tempel sind ja jetzt drinnen gut dann können wir mal den Weg hier weiterziehen Zumindest bis hier vorne. Oh. Haben wir nach da einen Weg? Da ist der Weg. Und dann nach hier vorne. Aber hier direkt das erste Haus anfangen. Sehr nah am Eingang. Ne? Also erstmal müssen wir ja hier eh wegbauen. Aber wir bauen es ja gespiegelt. Noch können wir es eh nicht errichten. Da noch Winter ist. erfrieren die. Hier das Gebäude anfangen. Hm. Also. Das sind die beiden mittleren. Hieran müssen wir uns ausrichten. Weg wollte ich zum Teil auch mit denen hier bauen dann so eine Einfassung damit das schön aussieht mal sehen also wir müssten das eigentlich breiter bauen hier noch Und dann erst anfangen mit Gebäuden weil nach einem Stadttor kommt ja nicht direkt das erste Haus hier in der Ecke dann ist der Weg hier vorne an der Mauer bis zum ersten Beutel ganz schön breit ich glaube dafür haben wir gar nicht genug Kalkstein oder lassen wir den also die Mauer kommt dann übrigens noch einen höher also keine Ahnung warum ich hier den Boden drauf gesetzt hab. Ja. Auf Fußböden. Das kann weg. Hier liegt kein Boden drauf. Ja. So. Erstmal hier. Hm. Wie machen wir das? Also, das hier müsste dann ja noch im Turm sein, wenn man nämlich noch einen hochgehen. machen wir ja auch eine Treppe, die nach oben geht. Würde die denn da? So hm. oh, ist doof. Direkt hoch. Direkt hochgehen. Aber hier, hier, wo die Treppe endet, ist die für... Also den Eingang machen obwohl dann drei hoch. Also zumindest den, das Tor hier, den Stadteingang. Die Mauer kommt zwei hoch. Aber wie machen wir dann das mit der Treppe? Die muss ja irgendwo. Dann machen wir die hier hin, also eine Etage höher hier hin. Und dann kommen wir nicht in den Turm, ist ja, geht auch nicht. Dann machen wir die. Dann kommen wir nicht auf die Mauer, also. wir müssten den Turm also das Eingangstor noch ein breiter machen irgendwie dass wir hier so die zweite Treppe hinbauen und dann hat man diesen Bereich hier um hier nach vorne zu gehen und dann ist hier also auf dem hier ist dann die Tür nach draußen auf den Wehrgang das müsste dann eigentlich gehen oder? wenn wir das so machen, dann wir einmal platzieren so also so oder ein weiter nach hier. So müsste reichen. Dann würden sie hier hoch können und hier wäre noch Platz dann ein zumindest, damit sie so rumgehen können. Also ganz hier ranschieben die Treppe. Sieht ja doof aus, so mit dem Hochgehen. Also so. Dann hier hoch. Ich will das ja mal kurz andeuten. Die können wir ja gleich wieder wegnehmen. So, die gehen dann hier hoch. Bis hier. Hier kommen sie hoch. Dann machen wir... Hier ist die Außenwand. Ja, guck mal, das geht nicht. Wenn der hier die Außenwand wäre, würden sie ja nicht rumkommen. Dann können sie nur so rum und dann hier lang gehen. Aber wenn sie hier rum sollen, muss die Außenmauer einbreiter. Gut. Gut. die müssen ja nur in die zweite Etage damit sie auf den Wehrgang kommen so kommt da drunter unter den hier ein Stützpfeiler die Mauer geht ja sowieso dann hier lang. So. Und hier vorne kommen dann rausgehen. Noch eine dritte Etage hin. Müssen dann nur überlegen, ob wir den Bogen hier auf der zweiten Etage lassen. Wir können ja mal ein bisschen weiter laufen lassen. Oder ob wir den dann die dritte hoch machen Jetzt müssen wir mal sehen was schicker aussieht das ist ja erstmal nur so der grobe plan hier ja, gut, dann kommt das vier breit also können wir hier. Und wir wollen dann nämlich auch zumachen und hier dass es so wirklich wie ein richtiger Eingang dann aussieht. Mal, mal schauen. Aber erstmal ist ja jetzt wichtig der Winter. Und zu viele Aufträge sollten wir jetzt den nicht geben, weil ja noch Winter ist. Dann bauen sie halt das hier, damit wir schon mal, da wir jetzt keinen Schnee hatten, sehen, wie es aussehen soll. Und hier müssen dann nur sehen, weil das vom Eingang her also mit dem Weg an der Mauer hier und den vier ist der Weg ja schon sehr breit, der an der Stadtmauer entlang führt. Und bis zu den Häusern hier dann Häuser anfangen. Ist ja der Weg hier breit genug. Aber das passt halt dem Eingangsbereich nicht, weil das Oh, warte mal. So. Wir haben noch genug. Ich meine, wir hatten doch vorhin über ein, Haben wir nicht den Lagerfeuer eigentlich den befohlen? Die sollen es reinstellen. Damit die drinnen kochen. Ja, ich weiß auch, dass Winter ist. Das kann weg. Was ist das hier? Forschungstisch. Forschungstisch. Den verschieben wir erstmal hier. Da ist zumindest überdacht, auch wenn es keine Wände hat. So, immerhin haben sie wenigstens ein Dach. Ob ist bewusstlos. Ob. Da. Ah, los. Nein, dann Fertigkeit nur auf Stufe 1 warum macht die das so Der baut hat doch nur einen Stern bei bauen der kann doch mal hier lieber ich will dann davon hier mal ein bisschen so schneidern ist in 0 von 10 fertiggestellt. Oh, endlich. Schafft Ressourcen. Wofür? Wo ist er? Da ist er. Ja, nein. Hier, nein. Viel wichtiger. Fraglich, ob wir das noch hinkriegen. Im Winter. Dass die hier... Hinterklamotten haben. Ja gut, im Frühling brauchen wir es auch noch. Also immerhin können sie jetzt hier auch drinnen dann arbeiten. Hier ist jetzt wirklich alles abgedichtet und drinnen. Die Räume haben einen Bonus. Müssen nur noch den Steinmetztisch vielleicht irgendwo reinstellen. Die Steine werden nun halt mal hier draußen gelagert. Und ich will jetzt hier nicht noch ein kleines Gebäude hinstellen oder Wände. Und die da jetzt nicht deren Ernst. Die wollen mich verarschen. Die haben sich da schon wieder eingebaut. Ja, ist frei. Jetzt könnt ihr da raus. Ich jetzt? Stimmt mit denen nicht. Schafft Ressourcen. Untätig. Okay. Hier ist doch überhaupt nichts. die Treppe haben wir gerade weggemacht. Ist nicht deren Ernst. Muss ich denen jetzt auch wegreißen, weil die unfähig sind oder? War im Ernst? Ist nicht deren Ernst. Die sind da nicht rausgekommen. Obwohl wir die Treppe hier weggerissen haben und hier alles frei ist. Gut, mit der Unfähigkeit unserer Siedler verabschiede ich mich für diese Folge. Viel konnten wir jetzt nicht erreichen. Aber wir müssen ja auch erstmal zusehen, dass die jetzt nicht draufgehen, da wir ja immer noch Winter haben. Ihr schläft schon... haben wir keine Betten? Da ist auch noch ein Bett frei. Muriel. Ja, dann nimm halt das Bett hier, ey. Mal ganz im Ernst. Das gehört Simon Rischer. Warum schläft er dann da nicht? Ja, gut. Das ergibt alles keinen Sinn. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Hoffentlich kriegen sie dann das Gebäude da fertig. Damit sie da auch nicht mehr frieren. Der beschafft schon wieder für irgendwas Ressourcen. Der soll aber schneidern. Und dann müssen wir gucken. Könnt ihr mir sagen, was wie ihr das seht, wegen dem Weg hier vorne. Also breit genug wäre ja. Für, wenn man hier lang geht. Aber hier vorne ja nicht. Oder ob man das erste Gebäude nicht direkt hier entlang baut, sondern ein Stück versetzt. Weil dann ist der Weg so breit. Wir müssen uns ja an den hier orientieren. Ich dachte, wir machen so vier und dann drei in rot, der anderen Seite auch und dann also hier eins, zwei, drei rote und dann eins, zwei, drei, vier wieder in dem dunklen Kalkstein. Und da setzen wir die Gebäude hin. Dann wäre hier die erste Ecke vom Gebäude. Hier. Oder dann, also hier der Weg wird breit genug, aber das mit dem Eingangstor also es ist ja nur die Wand, die hier steht. Und die gehen ja dann hier lang. Gebäude. Und auf der anderen Seite ja genauso. Hier lang. Der Weg ist aber an und für sich breit genug. Lasst mich gerne wissen, was ihr da, wie ihr das seht, ob das vielleicht nicht breit genug ist. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann.